Ich begrüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Lavinia Jonika. Ähm, ich werde die heutige Sitzung moderieren und an dieser Stelle möchte ich ähm, ähm, Susanne Staude vorstellen. Susanne, du könntest schon deinen Bildschirm freigeben. Ich freue mich heute sehr, dass wir Frau Professor Susanne Staude für diese Session gewinnen konnten. Sie ist Präsidentin der Hochschule Ruhr-West und davor war sie Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Frau Staude ist äh, Professorin für Thermodynamik und fluiden Sie ist aber auch eine Peer-Expertin in der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Jahr gemeinsam die Strategieberatung an der Hochschule zittau Görlitz zusammen durchführen konnten. Ähm, und an dieser Stelle, Susanne, würde ich einfach äh, übergeben. Dankeschön. Jetzt gehe ich noch mal eine weiter. So, Genau, jetzt kommt mein Vortrag. Ähm, ja, ich äh, äh, Lavinia hatte mich gebeten, ähm, in, zum, zum Thema Partizipationsprozesse ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und ich hatte mir dann auch mal angeschaut, was ähm, die letzte Woche äh, in der von der Frau Ghetto zum Thema ähm, Entscheidungsprozesse im Gegenstromverfahren und das finde ich eigentlich passt hervorragend zusammen und kann ich sehr schön drauf aufbauen. Ich würde gerne ähm, vor allem einfach aus meiner Erfahrung ein bisschen berichten. Ich habe auch so ein paar Beispiele äh, mitgebracht von so ganz konkreten Dingen, die wir getan haben, habe dafür ähm, 15 bis 20 Minuten eingeplant und freue mich, wenn wir danach ähm, in eine Diskussion kommen oder äh, Sie auch konkretere Fragen noch haben, dass ich dann auf einzelne Aspekte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen kann, mache ich das natürlich auch gerne. Ähm, ich muss dazu, oh, falsche Knopf dazu sagen, dass ein Großteil der Dinge, über die ich berichte, da geht es bei uns oder das, was wir ausprobiert haben, ging vor allem um allgemein die Hochschulstrategie. Wobei ich an der Stelle, ähm, ist aus meiner Sicht eine Digitalisierungsstrategie oder IT-Strategie oder E-Learning-Strategie, dass man ja auch unterschiedlich aufbauen kann, ist ja letztlich nur ein Aspekt der Gesamtstrategie der Hochschule oder ergibt sich daraus und dann gibt es ja zusätzlich noch die Strategien der der, der Strategie der einzelnen Fachbereiche, die ähm, manchmal ja auch gerade bei großen Universitäten vielleicht auch ihre eigene äh, Digitalisierungsstrategie haben ähm, und ich habe das jetzt mal hier so symbolisiert mit ähm, mit so Pfeilen, mit äh, zwei, zwei Enden, also das, das, das bedingt sich ja gegenseitig. Denn, und das hatte ja auch Frau Ghetto noch nochmal sehr schön ähm, aufgezeigt, wie gerade an Hochschulen man ja letztlich nicht im Sinne von, wie, wie in einer normalen Organisation, da gibt irgendwie... Äh, äh, die Geschäftsleitung eine Strategie vor und dann ähm, halten sich alle dran. Das funktio an, funktioniert ja an Hochschulen noch viel weniger als woanders. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, als dass die Dinge sich so ein bisschen gegenseitig bedingen. Und ähm, wenn die sich gegenseitig bedingen, dazu braucht man dann eben dieses Gegenstromverfahren. Und als ich das gesehen habe, halt, war meine erste Frage äh, dazu, Ist wer ist denn eigentlich das Gegenüber im Gegenstromverfahren? also wer, wer sind denn die, die anderen, sage ich jetzt mal, mit denen wer dann auch spricht. Und letztlich, ich habe mal versucht aufzuzeichnen, wer für uns so die anderen sind an der HRW. Und die nicht anderen sind für uns im Prinzip das Präsidium, bei uns heißt es Präsidium, woanders heißt es Rektorat, die ja letztlich verantwortlich für die strategische Steuerung der Hochschule sind. Das heißt, wir wollen jetzt mit unseren Gegenüber im Gegenstromverfahren gemeinsam zu einer Strategie kommen, die dann nachher auch die von uns allen ist. Und da haben wir erstmal die üblichen Gegenüber, ich sag mal, die vielleicht die DekanInnen ähm, oder den Senat. Ähm, wir haben natürlich die Studierenden. Die teilweise natürlich auch organisiert sind im AStA oder in ihren Fachschaften. Wir haben gerade, wenn wir über Lehre sprechen, natürlich auch die Expertinnen der Hochschuldidaktik und des Bereichs E-Learning, aber auch zum Beispiel, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das Prüfungsamt. Oder die, der Studierendenservice. Wir haben die Dezernentinnen, die als IT-Dezernent oder ähm, Dezernenten für Studierendenservice eben ja auch ihre Aufgaben in dem ganzen Prozess haben. Wir haben die Kommission Studium und Lehre oder Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre, wie sie bei uns heißt. Wir haben die Lehrenden selber... Ähm, die sich entweder in ihrem, Fachschaft, in ihrer Fach, in ihrem Fachbereich organisieren, in dem Fachbereichsrat, aber auch ja als Individuen eigene Gedanken haben. Und mit diesen ganzen Einzelpersonen, Statusgruppen und Gremien muss man irgendwie versuchen, diesen Gegenstromprozess zu organisieren. Ähm, ich muss irgendwie immer. Kann ich klicken. So, jetzt habe ich mal aufgezeichnet, wie sieht denn der Strategieprozess an der HRW aus, den wir bei uns ähm, durchgeführt haben oder wo wir immer noch dabei sind. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht nur um Digitalisierungsstrategie, aber auch und da sieht man, wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten. Ich habe das, äh, die dann sozusagen hier so hintereinander durchlaufen. Wir haben angefangen mit einem make mit Studierenden. Wir hatten eine unterschiedliche Strategiesitzung mit unterschiedlichen Stakeholdern. Dann hatten wir irgendwann eine Vision. Von der Vision haben wir dann wieder mit Partizipation und auch mit Gedanken im Präsidium abgeleitet, strategische Ziele. Und der nächste Schritt ist jetzt, diese strategischen Ziele, die wir auf Hochschule, für die gesamte Hochschule getroffen haben, zu operationalisieren, indem wir ähm, jetzt äh, operati operative Ziele ableiten, äh, Maßnahmen daraus ableiten, auch Indikatoren ableiten. Wie können wir denn erkennen, ob wir unseren Zielen überhaupt näher kommen? Ähm, das ist ein Prozess, in dem sind wir immer noch. Wir haben angefangen, der Makeathon der mit den Studierenden war, im Februar 2019. Jetzt muss man dazu sagen, Corona hat uns da bestimmt mindestens ein Dreiviertel eher ein Jahr gekostet. Wir haben dafür auch sehr bewusst Zeit eingeplant, weil ich der festen Überzeugung bin, dass tatsächlich der Weg hier in ganz vielen Sicht Dingen auch schon das Ziel ist. Denn indem ich das immer wieder in unterschiedlichen Gruppen und mit unterschiedlichen Personen diskutiere, bin ich ja schon auf dem Weg dahin, meine Strategie überhaupt zum Leben zu erwecken. Denn dadurch wird sie ja bekannt, dadurch wird sie verfestigt in den Köpfen. Und deswegen glaube ich, dass es wesentlich wichtiger ist, dass man viel diskutiert und viel spricht, als dass man schnell fertig wird. So, ähm, jetzt versuche ich mal einen weiter. So, was waren denn die Partizipationsformate, die wir an der HRW benutzt haben? Wir haben zum einen, ähm, das waren t, ähm, Termine, die, die eher über die noch übergeordnetere als Strategie, also so eine Vision, was stellen wir uns denn eigentlich im Idealfall vor, waren der Hochschulrat beteiligt, waren die Fachbereichs- und Dekanats, äh, Dekanatsleitung, schreibe ich da, ich meinte eigentlich Dezernatsleitung, Tippfehler, also die quasi erweiterte Hochschulleitung und natürlich auch die formalen Gremien wie die Kommission, der Senat etc. waren beteiligt. Wir haben zusätzlich Arbeitsgruppen, die sich zusammensetzen, in der Regel hauptsächlich aus Lehrenden und ein bisschen auch aus äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Ähm, die AG E-Learning, da ist natürlich auch das E-Learning selbst vertreten. Die AG Internationalisierung, da ist auch das International Office vertreten. Und wir haben auch eine AG Evaluation, da ist dann eben unser Qualitätsmanagement auch vertreten, die sich quasi beraten lassen durch Lehrende und Vertreterinnen und Vertreter der Fachbereiche. Ähm, wo durchaus auch ähm, Strategiepapiere äh, vorbereitet werden oder manchmal auch sozusagen die Ausformulierung dort liegt am Ende der Diskussion. Das sind, sagen wir mal, auch so reguläre ähm, Partizipationsformate und wir haben jetzt im Rahmen unseres Social Entwicklungsplans, ähm, wo eben die, die Digitalisierung, gerade was Lehre angeht, eben ein Teil von ist, haben wir zusätzliche Formate, ähm, ich würde mal fast sagen ausprobiert. Und zwar ähm, haben wir zum einen ähm, so ein Makeathon mit Studierenden durchgeführt. Ähm, will ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Da geht es so um, um die Entwicklung von Visionen, von Zukunftsbildern für die Hochschule. Und dann haben wir, wenn es um die Konkretisierung geht von strategischen Zielen und die Entwicklung von Maßnahmen, haben wir zum einen eine kickoff veranstaltung mit der gesamten Hochschule gemacht. Wir haben Design Thinking Workshop mit Studierenden gemacht und wir haben oder sind im Moment gerade dabei, so geloste Workshops mit Studierenden und Lehrenden zu machen. Und ich würde jetzt zu all diesen vier ganz kurz was berichten und dann gerne im Nachgang auch nochmal detaillierter auf die unterschiedlichen Aspekte eingehen. Ähm, der make mit Studierenden hatte zum Ziel, mal zu schauen... Also wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir, wenn wir eine Vision entwickeln für die Hochschule, dass wir zu sehr in unserem Hochschulsaft schmoren und nicht genug mitkriegen, ob eventuell in der Welt Dinge passieren, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, das war noch in Zeiten vor Corona und da war irgendwie so die Vorstellung, dass Disruption an der Hochschule stattfinden kann, irgendwie nicht vorstellbar. Ich glaube, da hat sich jetzt an vielen Stellen der Blick ein bisschen geändert, aber damals war das irgendwie so, dass das System Hochschule, so wie wir es kennen, vielleicht auch mal in Frage gestellt war, war nicht wirklich was, womit man in der Hochschule so gut kommen konnte. Und wir haben dann mit ähm, so einem Zukunfts-Workshop, äh, äh, mit so einem Zukunftsforscher, äh, haben wir ein... Projekt gemacht mit unseren Studierenden, in dem wir ähm, versucht haben, zu überlegen, wie sieht denn die Hochschule im Jahr 2030 aus, wenn wir uns anschauen, was sind denn die großen Trends, die im Moment so, ähm, die man so ausmachen kann. Und dazu haben wir, ähm, wie gesagt, mit diesem Zukunftsforscher, haben wir ähm, so eine, mit den Studierenden zusammen so eine Trendanalyse gemacht und haben dann ähm, kann ich nochmal, ich glaube, ich habe es hier genau. Wir haben so eine Trendanalyse gemacht. Dann haben die Studierenden identifiziert, hier rechts sieht man so ein Bild ähm, und dann so versucht äh, auszubreiten, welche, welche Trends sind aus der Sicht der Studierenden für uns Hochschule, für uns als Hochschule hier im Ruhrgebiet, Fachhochschule, was sind die besonders relevanten, auch mit unserem Fächerspektrum, was sind die, von denen Sie meinen, die werden uns besonders ähm, betreffen. Und haben daraus dann so Veränderungstreiber identifiziert und haben dann auf Basis dieser Veränderungstreiber, äh, wenn, wenn das sozusagen mit der Logik, wenn das die Veränderung ist, von der wir glauben, dass sie in diese Richtung getrieben wird, was wären denn dann Zukunftsbilder für die HRW? Und da waren die großen Veränderungstreiber waren im Prinzip der Wertewandel, ähm, Planet before people before profit war so der eine. Das andere war ähm, digitale, vernetzte Welt, ein Veränderungstreiber und der dritte durchaus auch verknüpft mit denen natürlich eine Veränderung von Konsum und Produktion. Und mit nach diesen drei großen Veränderungstreibern haben dann die Studierenden-Zukunftsbilder-Visionen äh, eigentlich der Hochschule entwickelt, wo ähm, wir auf deren Basis wir dann letztlich auch unsere Vision für die Hochschule entwickelt haben. Ähm, die, weil man schon merkte, also die haben wirklich auch gut hingeguckt. Das passte an vielen Stellen sehr gut und die haben das dann nachher so hier so schön in Lego gebaut ähm, und uns vorgestellt. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind dann eingeflossen in die Version für unsere Hochschule, wo wir Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Vernetzung, ähm, Entrepreneurship waren so Themen, die dadurch sagen wir, sehr nach vorne, ähm, vorne gestellt wurden und die Nutzung der Digitalisierung, um diese Themen auch weiter nach vorne zu treiben. Das war zum einen Beispiel, wie wir Studierende quasi eingebunden haben. Die Studierenden selbst haben wir gewonnen, indem wir das ausgeschrieben haben mit, dieser, mit diesem Projektangebot ähm, und auch teilweise Studierende, die wir kannten, selber angesprochen haben. Wir haben dann, ähm, nachdem wir die Vision in groben Zügen hatten, haben wir dann ähm, in einer großen kickoff veranstaltung die gesamte Hochschule eingeladen, ähm, inklusive Studierende, wobei man dazu sagen muss, von den Studierenden sind, glaube ich, nur zwei gekommen. Wir haben die gesamte Hochschule eingeladen und aus, abgesehen von den Studierenden war die Hochschule sehr gut vertreten. Mit vielen Lehrenden aus allen Fachbereichen, aus allen Dezernaten waren Leute da ähm, und haben mit uns äh, diskutiert. Ähm, und hatten ähm, äh, so eine Art so eine Art World Café-Logik, wo wir in so unterschiedlichen Durchgängen äh, geguckt haben, so eine Art Sword-Analyse eigentlich gemacht haben mit unserer Hochschule. Ne? Wo sind wir schon gut? Was wollen wir noch besser machen? Und auch erste Gedanken schon zu, zu ersten Maßnahmen oder Zielformulierungen, in denen wir gefragt haben, wie können wir das Thema mit Leben füllen. Das hatten wir zu so unterschiedlichen Entwicklungsfeldern, die wir vorher anhand unserer Vision eben identifiziert hatten, mit der Hochschule diskutiert. Hier sind mal so ein paar Impressionen davon. Und äh, im Nachgang dazu haben wir die Ergebnisse aus diesem Tag dann in, in einem Präsidiumsworkshop nochmal ähm, zusammengefasst und daraus auch nochmal äh, für uns so festgelegt, was sind unsere großen strategischen Ziele. Der Hintergrund ist, dass wir natürlich Ideen haben und ich auch als Präsidentin äh, klare Ideen habe, was ich wichtig finde. Und gleichzeitig ist ja klar, wenn die Hochschule das nicht mitträgt, dann kann ich mir die schönsten Sachen ausdenken, dann passiert nichts. Ähm, ich denke, das ist eine Erfahrung, die haben Sie auch alle schon gemacht. Also müssen wir letztlich ähm, ja eine Strategie haben, von der die Hochschule auch das Gefühl hat, das ist die eigene Strategie. Und die einzelnen Personen in der Hochschule auch das Gefühl haben, es passt irgendwie zu Ihnen. Und wir haben dann im Nachgang... Arbeitsgruppen gebildet ähm, und zwar auf Freiwilligkeit. Ähm, wir hatten bestimmte äh, strategische Ziele definiert. Ähm, neun waren es, glaube ich, oder acht und haben dann für jedes dieser Ziele eine Arbeitsgruppe, ähm, also die Leute eingeladen, in der Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Und haben auch zusätzlich noch Personen angesprochen, von denen wir gesagt haben, oh, wir fänden es super, wenn du in dieser Arbeitsgruppe zum Thema Internationalisierung mitarbeiten würdest, wir fänden es super, wenn du in der Arbeitsgruppe zur Professionalisierung der Lehre mitarbeitest würdest, etc. Und diese Arbeitsgruppen hatten das Ziel, zum einen erstmal ein gemeinsames Verständnis zu bekommen für die strategischen Ziele, vielleicht die auch nochmal so ein bisschen auszuformulieren. Dann haben wir diese Ziele aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven so ein bisschen angelehnt an so eine Academic Scorecard quasi beleuchtet. Also welche Ressourcen brauchen wir oder haben wir dafür? Äh, was ist die Kundinnenperspektive oder die Stakeholderperspektive der unterschiedlichen Stakeholder? Was? Ähm, welche Potenziale sehen wir da etc. Und dann haben wir das dann nochmal mal zusammen ähm, kondensiert in diesen Arbeitsgruppen, um dann rauszukriegen, wie, was wären denn operative Ziele und, und was wären Maßnahmen und auch Indikatoren. Das war dann, wie gesagt, nochmal ein Prozess. Hier waren dann Studierende aber gar nicht mehr mit eingebunden, auch weil sie eben bei der Kick-Off-Veranstaltung überhaupt nicht vorhanden waren. Das heißt, wir haben im nächsten Schritt überlegt, jetzt müssten wir noch überlegen, wie kriegen wir denn die Studierenden gut mit eingebunden über die Diskussionen, die wir natürlich dann auch mal zwischendrin hatten im Senat hinaus und äh, haben dann ähm, so ein Design Thinking Workshop angeboten in einer unserer Projektwochen. Also das war auch ein, ein, ein einwöchiger Workshop, wo wir ähm, Studierende eingeladen haben, mit uns ähm, zu bestimmten Zielen äh, und Maßnahmen, also eigentlich zu bestimmten Zielen, mal aus Studierenden sich zu überlegen, was wären denn gute Maßnahmen äh, in, in, diesen, in diesen Zielaspekten. Ähm, wir haben dann mal ausprobiert, und, und ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung kennen, dass wenn Sie versuchen, Studierende einzubinden, dann kriegen Sie eigentlich immer die gleichen. Also bei uns kann ich Ihnen sagen, wir kriegen immer Ulf und Stefan, die sind immer dabei. Und ich weiß nicht, ob, ob Sie diese, dieses Szenario kennen, wir haben 6500 Studierende und fünf engagieren sich und die sind in der Regel dann einfach auch nicht mehr repräsentativ, das ja repräsentativ. also das ist nicht die Studierendenschaft und da ähm, wollten wir versuchen, einen breiteren Querschnitt zu kriegen und haben deswegen mal Studierende einfach ausgelost. Es hat hervorragend funktioniert, wir hatten dann tatsächlich, ich glaube, 18 hatten zugesagt und 16 sind dann tatsächlich gekommen ungefähr. Für eine Woche so ein richtiger äh, Design Thinking Workshop entlang der üblichen Design Thinking Methodik, auch professionell angeleitet. Das war eine hybride Veranstaltung im September letzten Jahres oder so, ich glaube es war September. Hatten dann so eine House-Base-Seite, wo wir, das, die ist hier recht so eingeblendet, wo man das nochmal sieht. Ähm, und das Ganze war gerahmt von zwei Präsenztagen. Und äh, ja, wie man das so macht im Design Thinking, haben wir dann ähm, zum eher, zum einen die Persona entwickelt, äh, eine User Journey, ähm, Point of View, dann gab es eine Ideenphase und eine Verdichtung, das war dann online alles. Ähm, dann haben sie ähm, Prototyping gemacht und so ein bisschen Online-Testing, das war natürlich schwierig, ähm, weil das auch ja ohne Präsenz nicht so ganz einfach war. Und am Freitag war dann in, in Präsenz wieder die Präsentation. Und dann nochmal eine Reflexion dieses Workshops. Und da sind, ähm, ja, das sind spannende Dinge bei rausgekommen. Hier sieht man zwei Studis, die ihren äh, in, der, in der Persona-Phase ihre Persona äh, sich überlegt hatten und dann hatten wir zwei, ich ähm, habe beispielhaft zwei Ergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit, hatten, hatte eine Gruppe so eine App äh, sich überlegt, wo die Studierenden so ganz einfach angeteasert werden, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit so in ihrem täglichen Hochschulleben zu beschäftigen, ähm, wo man so Punkte sammeln konnte und so weiter. Und ganz rechts ist ein Bild, das haben Studierende gemacht in, einem, in so einem SIM, äh, das ist so ein Computer. Den kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Da haben die Studierenden sich ein Haus gebaut, wie sie es sich wünschen, als ihre Lehr-Lern-Umgebung. Also so ein Haus hätten sie gerne quasi neben dem Hochschulcampus, wo sie ihre Lehr-Lernen stattfinden kann. und ähm, viele dieser Anregungen haben wir jetzt aufgenommen in unser Team, was sich um äh, Lehr-Lernräume äh, an der Hochschule kümmert und auch äh, ist eingeflossen in unseren Antrag bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Also, da sind einfach großartige Dinge bei rumgekommen in einem einwöchigen Workshop. Ähm, und das hat uns so ein bisschen angeteasert, weil wir festgestellt haben, wir erreichen hier Studierende, die hätten wir sonst nicht erreicht, die hätten nicht mitgemacht, wenn wir sie nicht ausgelost hätten und persönlich angeschrieben hätten. Und der Gedanke daher kam, und deswegen machen wir das jetzt noch weiter, aus ähm, von dem Konzept der Bürgerräte. Und hier wollen wir jetzt gerne äh, versuchen, wir sind gerade in einem Prozess, diesen, dieses Konzept zu nutzen, um gerade zum Thema Zukunft, Lehre und Lernen an der HRW noch, äh, noch, noch weitere Meinungen einzuholen. Ähm, und zwar ähm, versuchen wir hier, wie gesagt, eine Vision und eine Umsetzungsstrategie für den Lernort der Zukunft zu entwickeln und dabei unterschiedliche Perspektiven in den Raum zu nehmen und gleich auch noch ein bisschen Demokratiebildung mitzumachen, indem wir ein Losverfahren machen und das Ganze mit einem Konstrukt, mit Ganze moderiert ähm, quasi den Austausch gestalten und dabei gleichzeitig auch die Expertinnen, die wir in Lehre und Lernen haben, also Hochschuldidaktik, die Kommissionsmitglieder, des, der E-Learning-Bereich mit einzubeziehen. Ähm, und das tun wir, indem wir, wie gesagt, bei diesem Konzept, wieder bei dem Konzept der gelosten Bürgerräte, losen wir zehn, wir haben zehn Workshops ähm, mit jeweils zehn Teilnehmenden. Das ist jetzt wegen Corona alles online. Diese Teilnehmenden sind gemischt, geloste Studierende und geloste Lehrende. Die äh, inhaltliche Vorbereitung war ein Workshop mit den Expertinnen. Und am Ende wird es eine große öffentliche Veranstaltung zur Vorstellung der Workshop-Ergebnisse geben und dann die Umsetzungsplanung wieder unter Einbezug der gelosten Teilnehmern. Und die, äh, die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv, dass die Studierenden und Lehrenden gesagt haben, sie hätten sich sonst nie mit diesen Leuten über diese Themen unterhalten und sie haben das Gefühl gehabt, sie sind sehr auf Augenhöhe, ist ihnen begegnet worden. Ja, das ähm, war es. Als ganz kurzer Input, ähm, und ich habe gemerkt, ich bin am Ende ein bisschen hektisch geworden. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ähm, aber vielleicht, jetzt haben wir dadurch ein bisschen Zeit, vielleicht auch noch mal in die Diskussion zu gehen. Lavinia, möchtest du das anmoderieren vielleicht? Genau, danke schön. Danke schön auch für den Vortrag. Ähm, ich möchte Sie ganz herzlich jetzt einladen, ähm, in sich an der Diskussion mit zu beteiligen. Und hierfür, ähm, damit wir wissen, wer von Ihnen teilnehmen möchte, wir suchen vier bis fünf Personen, Schreiben Sie einfach in den Chat einfach ein Plus rein. Und in der Zwischenzeit, bis sich das zusammenfindet. Ähm, Susanne, ich habe ein paar Fragen aus dem Chat. Äh, bei der Findung der Vision, Mission, waren also Studierende direkt involviert. Lehrende nur indirekt? Genau, also bei der, ähm, genau, die Lehrenden im Prinzip insofern indirekt, als dass wir ja die, dass die Vision auch ausgearbeitet haben mit den äh, Dekanen und Prodekanen, aber nicht die äh, Lehrenden direkt, das stimmt. Okay. Ähm, und wie seid ihr mit den Ergebnissen der Studierenden und Arbeitsgruppen umgegangen? Gab es vorab Absprachen, wie diese systematisch verankert werden? Wer hat entschieden, welche Ergebnisse wie umgesetzt werden? Ja, also letztlich haben wir die Ergebnisse genommen, um damit ja für uns zu erkennen, wo ist es, wo sagen wir mal, der Bedarf der Studierenden oder die Wünsche der Beschäftigten, die Wünsche der Studierenden, also wo, wo die Energie hingeht. Weil, ähm, und insofern haben wir versucht, natürlich unsere Strategie danach auszurechnen, dass möglichst viele dieser Aspekte berücksichtigt werden, weil da geht die Strategie, äh, da geht die Energie hin und das, und das, das und werden dann die Dinge sein, die auch passieren. Aus meiner Sicht. Und deswegen ähm, war für uns klar, dass wir versuchen, so viel wie möglich davon anzunehmen. Ähm, und das, was äh, nicht sozusagen in dem Sinne ähm, aufgenommen wurde, das wurde auch zurückkommuniziert. Warum nicht? Und bei den Studierenden, ähm, also ganz ehrlich, alle Ideen waren so gut, dass wir sie alle mit aufnehmen. Die Studierenden, wie gesagt, sind jetzt arbe eingebunden in die unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Projekten, um ihre Ideen weiterzuentwickeln. Beziehungsweise haben es ihnen angeboten, nicht alle wollten. Also manche waren auch zufrieden, dass sie das jetzt gesagt haben und abgegeben haben und das Gefühl haben, jetzt passiert was damit. Okay, wunderbar. Also wir haben jetzt zwei äh, Diskutanten gefunden. Das ist der Herr Thomas Hofmeister von der Uni Bremen. Ähm, Hi. Und jetzt suchen wir sie gerade und die Frau Meister, Vera Meister, mhm. versuchen Sie zu suchen in der Teilnehmerliste, um sie ins Spotlight zu setzen. Ja, sie ist schon im Spotlight. Also ich sehe sie im Spotlight. Funktioniert ja. wunderbar. Mhm. Ja. Ähm, Soll ich dich einfach mal mit einer Frage bewerben? Ja, fang doch mal an und dann. Genau, also du, hast ja, noch weiter. du hast ja über Ulf und Stefan berichtet, die immer dabei sind. Also, wie. Ist es euch denn gelungen, das tatsächlich zu vergrößern? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Vielleicht okay. kannst du es nochmal genau sagen, wie ja. du es gemacht hast, dass du auch tatsächlich immer wieder andere Leute reinkriegst. Also wir haben den Erfahrung, die Erfahrung in der peer to peer beratung dass wir am Anfang eine Riesenzahl Studierende hatten, die immer kleiner wurde, so also mit der Zeit, dass wir jetzt immer größere Schwierigkeiten haben, an die Leute ranzukommen. Ja, also wir haben, ähm, das war nochmal so ein Hinweis, ähm, den wir aus mehreren Ecken bekommen haben, dass es studentische beteiligung klug ist wenn eine relativ äh, klare Aufgabe und ein klarer zeitrahmen ist also deswegen hatten wir zum beispiel diese design thinking workshops die waren eben eine woche lang so, dann habe ich eine Woche lang mich engagiert und dann konnten die sich nachher weiter engagieren. Wir haben interessanterweise auch von denjenigen, die sich da eine Woche engagiert hatten, sind jetzt welche und haben sich für die Kommission Studium und Lehre aufstellen lassen. Also die haben, die, die haben so ein bisschen Blut geleckt. So, die haben wir gekriegt. Wir haben gelost. Also wir haben im Prinzip unserem Studierendensekretariat gesagt, zieh mir bitte 60 Namen. Willkürlich. Und diese 60 Namen äh, habe ich. Haben wir angeschrieben mit einer, mit einer personalisierten E-Mail, sehr geehrte Frau so und so, Sie wurden ausgewählt in einem Zufallsverfahren und wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Von den 60 haben nachher, wie gesagt, 16 zugesagt. Ähm... Und einige hatten auch Sorge, ich habe gar keine Ahnung davon, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, ich verstehe das alles nicht, also die, die haben dann teilweise, die hatten dann auch noch eine niederschwellige Rückantwortadresse, also sie hätten jetzt nicht direkt an die Präsidentin antworten müssen, sondern eben, wie gesagt, an meine Assistentin und die haben dann eben auch teilweise angerufen und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich da beitragen kann und dann hat sie gesagt, nee, darum geht es uns gar nicht, wir wollen nur Ihre Sichtweise und Sie können was lernen und ähm, und was da rausgekommen ist, waren so wirklich so gute Ideen, ähm, Das glaube ich, wenn man das öfter macht, verstärkt sich das, ne? weil das natürlich auch kommuniziert wird. So, ne? äh, ähm, auf Dauer. Aber das Losen, ähm, das hat es echt gebracht. Äh, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, und abgeschlossene Projekte. Ne? Es gab dann, die sollten da Ideen entwickeln und jetzt können die, aber müssen die sich nicht da weiter drum kümmern, sondern die haben auch die Ideen teilweise einfach abgegeben und gesagt, hier... Na, liebe, äh, liebe Arbeitsgruppe zum XY, hier sind unsere Ideen, bitte arbeitet weiter. Und dann berichten wir da regelmäßig zu und die sehen, es passiert was, aber sie müssen es nicht alles selber machen. Und dann kann man vielleicht neue Leute losen für den, für den nächsten Schritt. Ähm, ich glaube, das, das sind so zwei Aspekte, dass es irgendwie auch für die endlich ist. Ja, vielleicht kann ich mich auch mit einklinken in die Diskussion. Also erstmal ganz vielen Dank für den wirklich... Äh, inspirierenden äh, Vortrag. Wir sind ja auch äh, sagen wir unsere Hochschule dabei in Richtung äh, Strategie zu überlegen. Wir haben eine Gesamtstrategie, Digitalisierungsstrategie für die Hochschule, aber den Fokus auf Lehre und Lernen zu legen. Das ist äh, momentan unser Ansatzpunkt und äh, was mich jetzt nochmal interessiert, Sie hatten ja gesagt, Sie hatten also auch diese äh, Peer-to-Peer-Beratung im Hochschulforum für Digitalisierung. Und äh, dieser sozusagen wirklich sehr beeindruckende Strategieprozess, den Sie an der Hochschule gemacht haben, war das ein Stück weit ein Ergebnis dieser Beratung oder ist das parallel gelaufen? Also ah, mal Das war ein Missverständnis, so, Frau Meister. Da. Okay. Ähm, weil äh, ich habe ähm, die... Äh, dem, das Hochschulforum äh, Digitalisierung unterstützt als Peer. Ah, okay. Unsere, ähm, unser Antrag auf Strategieberatung wurde damals war damals nicht erfolgreich. Das sind auch interessante Insights. <lacht> Aber das, das trotzdem, trotzdem ganz Aber ich muss dazu sagen, wir haben uns auch beraten lassen von ähm, also bei dem Strategieprozess auch von einer Kollegin, mhm. die das selber schon mal ähm, auch, auch an, für andere Bereiche gemacht hat, aber auch selber an der Hochschule ist, also auch Hochschule kennt. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt machen wir es eben mit diesem Verein, der uns da berät bei diesen gelosten Bürgerräten, sage ich jetzt mal. Was so eine Beobachtung von mir aus letzter Zeit ist, ähm ist das Also nicht, nicht seit letzter Zeit, es hat sich schon länger akkumuliert, aber jetzt ist das richtig so, so eine Art Painpoint geworden, ist, dass die klassische Kommunikation mit Studierenden, äh, sag ich mal, die, die Asynchrone oder Remote-Kommunikation über E-Mails, dass das etwas ist, was immer schlechter funktioniert. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit im Fachbereich mal eingeladen, das war glaube ich im ersten Corona-Semester, äh, zu solchen, na, wie soll man sagen, Meckerrunden oder Problemrunden, wo man eigentlich denken sollte, ja, die brauchen das, die Studierenden. Und wir hatten also auch nur eine sehr, sehr kleine Beteiligung. Und wenn ich dann Leute gefragt habe, die ich persönlich aus anderen Kontexten kenne, ach ja, da gab es mal eine E-Mail, die ist irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen worden und ich gucke nur selten in meine E-Mails und so weiter. Das heißt, für mich verdichtet sich das, dass wir andere Kommunikationskanäle brauchen. ja, Also irgendwelche sozusagen Instant-Messaging-Kanäle oder sowas, äh, haben Sie da Erfahrungen oder auch gerne andere an Ihre Hochschule? Womit arbeiten Sie da und ähm, ja, vielleicht äh, kann man sich darüber mal austauschen. Ja, also wir ähm, sehen das auch. Ähm, es ist ein Unterschied, wenn die persönlich angeschrieben werden. Mhm. Und es ist ein Unterschied, wenn die E-Mail persönlich von der Präsidentin kommt. so, ne? Also als wenn sie von irgendwoher kommt und geht an alle, sage ich jetzt. Mhm. So. Das macht schon einen Unterschied. Und ähm, ansonsten ähm, äh, arbeiten wir natürlich auch mit Instagram. Ähm, aber wie gesagt, wir versuchen eigentlich, also wir, wir sind davon ab mit diesen Anfragen, Beteiligungsanfragen an alle. Das ist ein bisschen zu unverbindlich. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Wobei das stimmt auch nicht ganz. Wir hatten jetzt tatsächlich bei diesen Workshops den letzten nochmal, noch, wollten wir nochmal offen alle einladen, die äh, möchten, ne, so und nicht nur die, äh, die, die ausgewählt waren. Und da haben wir, wie gesagt, haben wir auch 6500 Studierende angeschrieben für einen zweistündigen Workshop und es haben sich 18 zurückgemeldet. Also mhm. ne, das ist dann einfach auch nicht so viel. Ähm, aber diese persönliche Ansprache und diese Logik des Ausgelostseins, ähm, ja, aber da waren es auch Sinn. nur ein Viertel ne? oder ein das Viertel, wenn Sie sagen, 60 wurden angeschrieben und Ja, genau, aber das ist was anderes als 18 von 6.500. Das ist richtig. <lacht> ich möchte nochmal Herrn Jan Eden nochmal begrüßen. Ja. Sie haben sich auch gemeldet. Bitteschön, Ihre Frage. Sagen Sie ja, uns etwas, danke. Auch vielen Dank für den, für den sehr interessanten Impuls. Ich habe noch mal eine Frage zur Einbeziehung der Lehrenden. Sie hatten ja dargestellt, dass Sie die Lehrenden indirekt über die Dekanate respektive Fachbereichsleitungen einbezogen haben. Wie ist das denn bei Ihnen strukturell? Also ich habe die Erfahrung gemacht an verschiedenen Hochschulen werden die Dekanate auch als eine ähm, relativ abgehobene Schicht wahrgenommen, die zum Teil mit der Realität äh, der einzelnen Lehrenden nicht wirklich in Kontakt steht. Also das gibt es ja. zumindest immer mal wieder. Und äh, gab es da vielleicht so ein bisschen ähm, Backlashes, dass in den einzelnen Fachbereichen es dann hieß, na, da hat unser Dekanat aber mal wieder ganz in die falsche Richtung gedacht oder unsere Bedarfe nicht richtig kommuniziert, unsere Ideen nicht richtig weitergetragen. Wie hat das funktioniert, also sowohl der Informationsfluss in die Fachbereiche hinein, als auch wirklich die Bündelung der Ideen aus den Fachbereichen in den Kommunikationsworkshops, äh, Strategie-Workshops? Ja, da muss ich nochmal ganz kurz korrigieren. Also bei der Visionsentwicklung, da waren die Lehrenden nicht direkt einbezogen. Das, haben wir, das war im Prinzip die Logik. Die Vision ist Aufgabe der Hochschulleitung. So. Bei der Strategieentwicklung sind die Lehrenden sehr wohl einbezogen. Also, wir hatten ja diesen insgesamten Kick-Off-Workshop, wo die gesamte Hochschule eingeladen worden sind. Wir hatten die AGs, wo sich Lehrende besonders da eingebracht haben, wo, sie, wo ihr Herz schlägt. Ne? Also die Experten, sagen wir mal, die sowieso schon immer eigentlich alles nur international machen wollten, die waren dann da und Ne, die, die, ganz vorne dabei sind bei innovativen Lehrmethoden, waren beim Thema ne, innovative Lehre und so. Also da haben wir schon auch teilweise auch Lehrende explizit angesprochen, von denen wir wissen, dass sie sich in bestimmten Themen engagieren. Ähm, und ähm, also da, da waren die Lehrenden schon auch direkt einbezogen. Und jetzt bei dem letzten, wo es tatsächlich nur ums Lehre und Lernen geht, da haben wir ja diese, machen wir dieses Losverfahren nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Lehrenden. Weil da habe wir genau den gleichen Effekt, den Sie ja auch beschreiben. Wenn ich sage, wer möchte mit uns über die Lehrstrategie sprechen, dann sind das die, die an Lehre besonders interessiert sind. Die sind aber nicht immer in der Lage, die Sorgen und Probleme der Lehrenden, die irgendwie versuchen, da sich so durchzuwursteln, vernünftig abzubilden. Und dann hat man womöglich eine Strategie, die diejenigen abholt, die schon ganz weit sind und noch nicht die, die noch nicht so weit sind. Und also das ist, insofern haben wir tatsächlich da jetzt beide gelost, Lehrende und Lernende und das ist auch ganz spannend, weil wir natürlich ganz andere Diskurse hinkriegen mit, mit ganz anderen Personen und ein Gedanke, der mir da noch einfällt, was für uns auch sehr wichtig war, die, gerade wenn man über das Thema Digitalisierung der Lehre spricht, dass man auch die IT mit einbindet und also die Campus IT und, und den Bereich E-Learning und dass da auch spannende Gespräche stattfinden, gerade von den Lehrenden, die, sagen wir mal, schon sehr weit vorne sind, die dann auch sehr hohe Anforderungen haben an die IT. Also ich hatte da jetzt neulich so eine Diskussion mit einem Prof, also es war so nebenbei, der sagte, ja, wir haben, äh, äh, wie, wieso macht denn die, macht denn das E-Learning, wieso entwickeln die nicht mal ein, paar, mal ein paar neue Konzepte, da, da, man müsste doch jetzt mal viel weiter nach vorne denken und nicht nur irgendwie Feuer löschen hier. Äh, die sagen uns immer, was sie machen sollen, warum machen die denn nicht mal so ein bisschen, wie die Lehrenden ja. halt manchmal so sind. Ähm, und äh, als ich ihm dann gesagt habe, erklärt habe, dass wir ja auch andere Lehrende haben, die an ganz anderer Stelle stehen, was die Digitalisierung ihrer Lehre oder ihre eigenen digitalen Fähigkeiten angeht, das, das war auf einmal viel in die Schuppen von den Augen und äh, sagte, ach so, die machen Support. Ich sage, ja, genau, die machen Support. Na, dann ist alles klar. Das ist ja den Leuten dann auch immer nicht klar. Also man muss ja auch vermitteln zwischen denen, die schon irgendwie Ne, äh, zehn Jahre weiter sind und denen, die noch zehn Jahre weniger weit sind. Und da muss man ja auch irgendwie versuchen. Und das geht am besten, indem man die miteinander in die Kommunikation bringt. Ja, vielen und das Dank. machen wir ja, aber nicht von freiwillig. Ja, herzlichen Dank für die Klarstellung. Noch, noch vielleicht ein kurzer Punkt. Sie sagten gerade Digitalisierungs- und IT-Strategie. Das passt ja eigentlich auch in das hierarchische Modell, das Sie sagten. Also, dass die gesamte Hochschulstrategie natürlich das Dach bildet. Dann gibt es eine Digitalisierungsstrategie letztlich für alle Domänen der Hochschule. Und dann erst kommt die IT-Strategie als quasi eine Umsetzung der Ziele, die in der Digitalisierungsstrategie formuliert werden. Denn Digitalisierung ist ja mehr als nur IT-Infrastruktur. Also von daher passt das sehr gut, diese beiden Ebenen nochmal so zu verschränken. Danke sehr. Bitte schön. Danke schön. Wir haben noch, Herr Hofmeister, Sie wollten noch was dazu sagen? Genau, ich wollte jetzt nochmal zu diesem partizipativen Modell, was ich ganz toll finde, eine Frage stellen, ganz wichtig ist ja, damit die Leute sozusagen bei der Stange bleiben und sowas auch mitverfolgen, dass sie äh, sich darüber versichern können, dass sie irgendeinen Impact haben. Wie generiert ihr das? Na die Dinge, die dort erarbeitet werden, dann auch auftauchen in den Strategiepapieren. Also, ne? also die die ich sage mal so, die Leute, die bei uns im Moment diskutieren oder die vor einem Jahr diskutiert haben in den Workshops für die Hochschulstrategie, die können in dem aktuellen Entwurf, der jetzt, der auch hochschulöffentlich ist, erkennen, dass ihre Gedanken da aufgetaucht sind. Ich sage das jetzt mal so. Und ein bisschen ist es natürlich auch Vertrauen. Also ich glaube, dass so, ne? also einmal, die müssen das erkennen und dann müssen sie auch vertrauen im Prozess, dass das tatsächlich auch passieren wird. Äh, dadurch ist es natürlich gut, wenn man auch Zwischenstände immer wieder öffentlich macht und ne? dass man immer so ein bisschen nachvollziehen kann. Äh, ach stimmt, ja, guck mal, das haben wir erarbeitet und da steht das jetzt und so. Da können die sich jetzt auch nicht drum rumdrücken. Die können das ja nicht veröffentlichen und danach taucht es nicht wieder auf. Zumindest muss es dann ja kommuniziert sein, warum es nicht wieder auftaucht. Also. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. <lacht> Dankeschön. Und wir haben jetzt noch einen neuen Diskutanten, Herr Ehrenreich. Ähm, und, ähm, bitteschön. Ja, also vielen Dank für äh, den Impuls und insbesondere die Idee mit dem Losen der Studierenden ist echt klasse. Ähm, ich möchte noch eine andere Perspektive reinbringen. Sie haben jetzt vor allem eben präsentiert, wie dass eine Hochschulleitung anstoßen kann, einen solchen Digitalisierungsstrategieprozess. Das Teilnehmerfeld hier ist jetzt sehr gemischt. In meiner Land-Community sind eigentlich nur repräsentiert Menschen aus Projekten, prekären Beschäftigungen. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich jetzt die Aufgabe aus dem Workbook anschaut ist so die Frage, wie kann man denn äh, von unten heraus Wirkung entfalten? Und also ich habe auch schon äh, quasi auf Rektoratsebene als Referent des Rektors einen Workshop zur äh, Lehre ge äh, gestaltet und es war ein großer Erfolg, aber von unten heraus, ich glaube, da ist viel, dass man in einem Projekt gute Ansätze entwickelt, gute äh, Arbeit macht zur Digitalisierung, bei uns jetzt äh, speziell zu Micro-Credentials und Anerkennung und Anrechnung und über diesen Erfolg das dann verbreitern kann und äh, Verbündete sucht. Aber es ist natürlich auch oft einfach eine oder ein großes Risiko des Scheiterns oder dass, wenn das Projekt und seine Förderung ausläuft, die Ansätze wieder versanden. Das heißt, man braucht einfach auch eine hohe Frustrationstoleranz. Ähm, vielleicht auch von äh, von Lavinia da äh, was oder von Oliver Janoschka oder so einen kleinen nee, Input ich dazu. Ich glaube, Sie haben, Sie haben total recht. Ich meine, das, das kommt ja wirklich ein bisschen zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Eine Strategie ist Hochschulleitungsaufgabe. So, also Wenn die Hochschulleitung diese Aufgabe delegiert an Menschen, die nicht die gleiche, also diese Ebene haben oder wenn die Hochschulleitung die Aufgabe nicht wahrnimmt und dann andere Menschen diese Aufgaben übernehmen, dann hat man da immer eine Sollbruchstelle drin und ähm, das dann können, Sie, sagen wir mal, dann können Sie nicht strategisch arbeiten. Letztlich, wenn Sie nicht eine, eine Leitung haben, die sagt, das ist meine Strategie, die diese Strategie dann auch übernimmt. Also so, so könnte es ja gehen. Sie entwickeln was und dann gibt es irgendwann eine VP oder einen Präsident oder einen Rektor, der sagt, super, so wird es gemacht, weil das wurde erarbeitet. Ähm, aber letztlich muss diese Entscheidung ja aus der Hochschulleitung kommen. Alles andere kann sozusagen nicht funktionieren. Und äh, da bin ich auch ganz bei Ihnen und da muss man sich wahrscheinlich im Projekt auch sehr klar darüber sein, was man eigentlich erreichen kann oder wofür man eigentlich auch die Legitimation hat ähm, oder die, den, den, den Auftrag, ähm, um, um da wirklich was, äh, was reißen zu können. So, ne? Oder man muss die Ziele dann anders stecken, damit die Frustration nicht so groß ist. Also da bin ich total bei Ihnen. Das ist ein mega schwieriges Konstrukt. Ähm, kann ich mir jetzt auch gerade nicht gut vorstellen, wie das geht soll. Aber <lacht> durch, äh, also durch Erfolg, also durch einfach Konzepte, die andere dann so überzeugen, dass sie eben, also und Allianzen natürlich. Ja klar, die dann Meinen übernommen werden. Präsidenten habe ich hinter mir. Ja, ja, genau, aber die dann übernommen werden ähm, aber das, wenn man da, das das Problem hat die Hochschulleitung auch. Ne? Also auch eine Strategie der Hochschulleitung funktioniert nur, wenn nachher die Leute, die es nachher tun, es auch tun wollen. Also ich kann ja niemanden dazu zwingen, also höchstens vielleicht noch meine Sekretärin irgendwas zu machen, was sie nicht machen wollen. Das heißt, also da habe ich nur ein anderes Standing, um, um das zu, zu tun. Aber letztlich deswegen mache ich Partizipation, weil ich eine Hochschulstrategie entwickeln möchte, die die Hochschule will. Es nützt mir nichts, eine Strategie zu entwickeln, wenn ich die geil finde, aber meine Kollegen alle nicht. Dann habe ich ein schönes Papier, das wird aber trotzdem niemand machen. <lacht> also das ist genau der Trick. Aber ich glaube schon, dass Sie das, den Gegenstrom brauchen. Ne? Sie können nicht nur von unten nach oben, und Sie können nicht nur von oben nach unten. Sie brauchen beides und das muss irgendwann aufeinandertreffen, damit das funktioniert. Ich glaube, Lavinia will uns abbrechen. Genau, ich will nur noch eine letzte Frage aus dem Chat nochmal aufgreifen, bevor wir dann tatsächlich abbrechen für heute. Wie ist das Informationsmanagement zum Strategieprozess an eurer Hochschule, Susanne, gelaufen? Gab es einen Newsletter vom Präsidium zum Fortschritt des Prozesses oder wie habt ihr das gehandhabt? Ähm, ja, mega vielfältig. Also es gibt eine Intranet-Seite, ähm, wo die Dokumente ähm, und, und Fotoprotokolle und solche Sachen, also wo einfach regelmäßig berichtet wird. Wir haben News ähm, übers Intranet regelmäßig gespielt. Es gibt auch ein Newsletter der Präsidentin, wo das Thema immer wieder aufkommt. Es wird im Senat regelmäßig berichtet. Ähm, es, wird, ähm, es gibt äh, auch regelmäßige Runden mit den Dekanen in der Hoffnung, dass die Dekane in ihren Fachbereichen berichten. Ich das extra so formuliert. Also ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aspekte. Und also ganz ehrlich auch, in den letzten Jahr in Corona war auch das mega schwierig. Ne? Also Kommunikation in Corona, das wissen wir glaube ich alle, ist echt eine Herausforderung. Und wenn ich daran irgendwie versuche, meine Lehre zu organisieren, dann mache ich mir gerade keine strategischen Gedanken. Also die wenigsten kriegen das sozusagen parallelisiert hin. Okay, dann vielen Dank dazu. Vielen Dank auch an allen, die Fragen gestellt haben, live oder auch im Chat.